Schön, dass ihr am Start seid, zum neuen Video. Heute wird es an der Zeit mal wieder, Läden zu testen, die es einfach nicht sein lassen konnten. Die einfach, sag ich mal, fast schon penetrant da dran waren, mich zu überreden, an Start zu kommen. Das heißt natürlich, dass sie sehr überzeugt sind von ihrem Produkt. Was ich wiederum als anders sehe, das muss ich jetzt mal testen. Und irgendwo auch belohnen, dass die Leute einfach am Start sind und das machen. Der einzig liebe Achmed ist auch am Start. <lacht> ich habe eben noch hierhin gestrollt, nein, habe ich nicht natürlich. Ja, wir gehen jetzt hin und dann testen wir jetzt einen schönen Smashburger, der sich gewascht hat. Ich habe den Burger getestet wahrscheinlich. Ich habe mir die Bilder angeguckt, Mann. Was laber ich schon wieder, Mann? Wir müssen weiter jetzt im Video und es geht los. So, wir sind schon am Start hier, kurz am stalken. Da ist der Moodburger, oh, er kommt nicht durch, aber er stellt sich auch selten dämlich an, Mann. Da ist sowieso kein Platz mehr frei. Ja, Mann, der Moodburger, wie gesagt, Bilder angeguckt, sah krank aus, Mann, sah krank aus. Das wär's ja jetzt, wenn wir hier jetzt so ein Top-Ten-Ding wieder finden? In, in Würde mich aber auch freuen. Ja, mich auch. Das heißt, mein mein, mein <lacht> oh, Das würde mich freuen, Mann. Mach hier also, in der Ecke. Also pass auf, ich habe eine krasse Info noch. Der hat 5 Sterne bei über 200 Bewertungen. Also das ist das erste Mal, dass ich das auch habe. Du hast geile Videobotschaft geschickt. Moin Holle, ich habe gehört, du bist auf der Suche nach dem besten Burger in Deutschland. Dann bist du hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Mutburger Bremen, Überzeug dich selbst von unserem leckeren Smashburger. Er hat Gas gegeben, Mann. Er war hartnäckig und ich komme hier hin, Mann. Sowas lassen wir nicht zweimal sagen. Er hat noch nicht offiziell auf, ne? Das ist auch noch niemand da. Er hat extra für uns jetzt aufgemacht, ja, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Habe ich überhaupt gefilmt, Alter? <lacht> <lacht> ja, ja, ja, ich dachte, ich hab nicht gefilmt, Ich Affe. Was war das für ein Move, Mann, ich, mehr, ich geh echt kaputt, tut mir leid, Leute. Und wir werden jetzt rein. Jan ist auch angesteckt. Alter, ein T-Shirt, Mann, du Maschine, Mann. Ehrlich, jetzt dein Ernst. Muss, muss, muss. Ich, ich friere hier ab, Mann. Ich friere ab. Wir werden, glaube ich, zwei Burger bei dir testen. Einmal. Deinen Spicy oder so hattest du angepriesen. Den auf jeden Fall, ja. Und, und sag ich mal, einen klassischen würde ich auch gerne probieren. Mood Burger, Das ist der Moodburger von ja. uns, das ist der klassische Cheeseburger. Das sind beides so die meistbestellten mhm. Burger bei uns. Mhm. Und äh, die würde ich dir empfehlen, dass du die heute testest. Okay. Die testen ja. wir, die testen wir. Wenn du jetzt so sagen würdest, was ist das Besondere an deinem Burger, dass du auch so überzeugt warst, mich hierher zu also wir haben 100% Rindfleisch, angus -Rind vom regionalen Bauern. Ja. Das ist auf jeden Fall so, wo die Leute sagen, Ja, deswegen fahren wir hin. Ja, ja. Und vor allem unser Brot ist von der Bremen-Bäckerei. Mhm. und das ist auch so das, wo ich sage, das macht uns aus, mhm. ne? Und du hast die Skills, die Fähigkeiten natürlich den auch vernünftig zuzubereiten. Auf jeden Fall, also wir machen das in der Smash-Variante. Mhm. Liebst du Smash? Ich liebe Smash. Ich auch. Ich gehe das demnächst auch auf den Film wieder Garstufenburger, keine Angst, ja. aber Smash weiß ich nicht. Die Röstaromen, dieses Crunchige. Das ist heftig, ja. ja. Irgendwie... Das Aromatische, das ist... Ja. Ja. Also ich sag mal so, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Neuzeitburger, die sind noch nicht so lange im Game irgendwie, mm. um das so. Ah, na okay, ich labe Scheiße, ich weiß, ich weiß nicht, wo nee, doch, ich... ist. so, Die Handmade-Burger sind noch nicht so lange im Game. Ist so, die sind noch nicht so lange wie der Smashburger, ja. ne? Ja, und deshalb fehlt da noch die Expertise. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Auto raus, rausbringst mit Wasserstoffantrieb, natürlich. Die brauchen mm. noch ein paar Jahre, um da ins Game reinzukommen. Auf jeden Fall. Oh, in Ordnungsamt. So, wir was zu verbergen? oder? Nee. Nein? Nee. Okay, gut. Ja, dann legen wir mal los. Was ist das hier, Jan? Das ist unsere selbstgemachte Marinade, unsere Chili-Marinade. Ah, für den so einen ist, Burger, den, den ich esse? Für, für den Spicy, genau. Mach. Das ist unser irischer Cheddar-Käse, drei Monate gereift. Ach, das ist richtig gut, da. Ah? Ja, das ist richtiger ah, irischer Cheddar-Käse. Kann ich mal einmal so eine Ecke abbrechen? Das ist nicht so ein Standard-Käse, ne? Nee. Zart schmelzen. Ja. Ich dachte noch intensiver, aber hat noch diesen, sage mal, charakter den man so vom Burger auch kennt. Aber das Intensive kommt mhm. erst, wenn ich das auf dem Grill mache und dann Deckel mhm. rauf und wenn das schmilzt, ja. und dann kommt das erst. So ein bisschen Kruste auch, so noch. Ja, ja, ja. Ja. Die Kruste kommt auch. Zurück. Die machen mich nervös, ja, die Jungs. Ja, mich auch. Ich glaube, Wegarm. Ja. Ich werde die mal eben kurz fragen, was das Problem ist. Alles klar. Moin, moin. Hallo hier. Wir haben ja? Aufsteller draußen. Habt ihr da eine, eine Sondermütze? Also, das ist natürlich ein Problem der Winkarm. Könnte ein Radfahrer gefährden, dass das Ordnungsamt jetzt hier? So, ja. Da weiß ich nicht, ob das in der Norm ist hier jetzt. Ne? Wenn ich jetzt hier so längs gehe, könnte es passieren, dass ich ein Ding kriege. Also das ganze Ding muss jetzt abgebaut werden. Das gibt's nicht. Neun Monate haben sie den Wackelmann da stehen und dann kommt das Ordnungsamt. Hier ist eine Woche Pause, jetzt machen sie den hier. Ich, ich gehe gleich zur so ATU rein und, und teste da. Ja, Ganz basic, Leute, ganz basic. Wirklich nur Fleisch, Chalapenos, Käse. Das soll ein ganz interessanter Burger, ich schwöre es euch. Cheer Butter, gleich mal sticht jetzt gar nicht großartig raus. So, ist einfach ein schönes Bann. Aber das hat so eine unterschwellige Note. Also, du hast manchmal Burger, da ist so einen Geschmack, der dringt durch, der es durchdringt. Das ist alles so komplett unterschwellig. Kitzelt kurz an, diese Chili-Marinade. Heftige Kombi mit der Mayo, ganz kranke Kombi. Ich guck mal den Knusper hier. Wisst ihr, was ich da mache? Ich an da Seite ein bisschen ab. Jan, also du kannst das ja gar nicht hören, was ich gerade sage. Nee, ich ne? nichts. Ganz heftiger Burger. Ja? Der nervt echt krass ab, weil ich habe aufmerksam kein Ich sag's dir, der nervt hart, ne? Ja. Aber ich, ich kann mich schon gut reindenken. Ich sagte dir nur einen schon mal, der ist wirklich ganz böse. Das ist voll Mega. Komm, wir gehen mal einmal hier hin. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Guck mal, bringt nicht viel. Aber ein bisschen, glaube ich, bringt das. Ein bisschen besser auf jeden Fall. Du hast ganz viele Impulse bei dem Burger. Ich merke das. Also ich sag mal, einfach geil abgeschmeckt. Du hast eine ganz wunderschwellige Note von der Chili-Marinade, von den Chilis und der leichtsäurehaltigen Mayo, die immer wieder an aber nicht eine Sache, die so du durchschießt. Dann zwischendurch kommt der Käse, der schön sanft, aber trotzdem irgendwie präsent ist. Das knusprige Fleisch außen. Also du hast da immer wieder ein die mich Killen. Die, die, das ist heftig. Also mir auch wichtig, dass bei der Soße, dass die Soße das Fleisch nicht überdeckt. Dass es immer eine neutrale Soße ist. Mhm. Dass man das Angusfleisch wirklich zu 100% rausschmeckt. Das ist ja. ganz wichtig. Vor allem, dass der basic bleibt. Ne? Das ist ne? ja irgendwie. das Basic Wie ist ein Urgroßvater. Äh, aber geil. Ich werde jetzt einfach den normalen noch mal testen, dass nicht zu viel wird. Ja. Dann lassen wir den normalen noch mal. Alles klar. Geil, Mann, der sieht heftig aus. Oh, korrekt, danke, Rudi. Ehrenmann hat geklärt hier bei dem Typen, dass er kurz 10 Minuten Pause macht. <lacht> Geil, jetzt haben wir den klassischen Cheeseburger. Mutburger, ja, aber man kann sagen, der ein klassischer Cheeseburger. Ja, wie ihr seht, diese Rostung der ist schon in Perfektion gemacht, Mann. Den dafür jetzt mit Ketchup. Das ist auch killt bei dem Burger. Ist das ja ultimativ saftig von Das ist? Das Fleisch auch. Das ist ähnlich. Ich habe zu viel jetzt einmal wieder beim Burger gehabt, aber da habe ich gesagt, es war nur einmal heftiger. Das war damals bei Beste in Oldenburg. Das ist so dieses perfekte Feeling von gut, es tropft jetzt ein bisschen wegen Salat. Aber in sich, der Saft, der nicht austritt und irgendwie jetzt alles hier vollgeht, sondern im Mund entfaltet, Du beißt rein und bam, die Saftexplosion kommt. Ist das Dauerteigbrot? Nee, das ist äh, also eine Art Schabattage, ne? Mhm. Okay. Also das, das, das mhm. Also was bei dem Burger auch absolut Bock, wenn du reinbeißt, bevor du es überhaupt im Mund genommen hast, kommt auch die Note vom Brot noch. Und das fehlt mir bei manchen Burgern, da fehlt der individuelle Charakter. Den hast du drin, du beißt rein, schon bevor du es im Mund hast. Feeling vom Brot, dann kommt das rein. Vom Bann. Sehr heftig. Das knuspert richtig, Leute. Das Schnusspat Ohne Ende. Böse Entscheidung, man. Werden mal erstmal noch mal Hände waschen. Einmal. Leider, die wichtigste Szene war nicht drin, weil die Speicherkarte nicht richtig drin war. Hab zu dir gesagt, ist unabhängig davon, dass der Burger jetzt heftig war. Mhm. Ne? Du bist schon groß, aber du hast eine Ausstrahlung, die ist größer, als du wirkst. Weißt du? Dankeschön. <lacht> Kennt ihr die Leute? Es gibt auch Leute, die sind ganz klein und die reden vor euch. Die kommen euch größer vor, als ihr selber. Und du bist auf jeden Fall zwei Köpfe größer als ich. Danke dir. Be <lacht> Bewertung, Leute. Ich sag dir schon mal, dann deine Videobotschaft und so. Das mhm. kam nicht von ungefähr, du hast einen krassen Burger, Mann. Dankeschön. Also John, mein Lieber, ganz schwer zu bewerten, ganz schwer zu bewerten. Also ich möchte jetzt mich nicht rausdrehen, aber das Ding hat mich hart durcheinander gemacht. Deshalb bin ich beinahe der Meinung, ich müsste noch einmal hierher, um mhm. komplett einfach den Fokus auf den Burger zu legen. Aber ich gebe dir tatsächlich 9 von 10 Punkten. Sehr stark. 9 von 10 Punkten. Also ich kann euch wirklich sagen, diesen Truck, unscheinbarer Truck hier, fahrt hier hin, gerade wenn ihr in der Gegend seid, Smashburger liebt. Ballert euch den rein. Also es ist wirklich bei mir jetzt, glaube ich, Platz 3. Und ich bin der Überzeugung, ein zweiter Test ist unbedingt notwendig. Ja. Also knallt unbedingt dem Video einen Daumen oben rein, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ne? Auch um so eine Jungs hier zu supporten, der steckt alles damit mit rein, das, ne? das. das Video soll Reichweite gewinnen. <lacht> jetzt werde ich Werbung für das Video machen. Ja. Aber nein, auch so, ne. Heftiger Burger kann ich einfach nur sagen, der ja, ist Dank. wirklich sehr krank. Mega, sehr krank. Ja. ja, danke fürs Zuschauen. Denkt dran, Daumen oben rein zu knallen und bis zum nächsten Mal.